da, lass dich nicht abbringen von deinem Weg Ja, die Menschen, die hassen, sie sehen nicht klar Du hast es im Kopf, das was du bist, wirst du auch sein All diese Normen, sie hängen uns sein, Zeig dich der Welt und du wirst endlich frei Sei. Kein Informatik-Experte, doch ich weiß, es gibt viel mehr Geh bitte weg, meine Welt nicht binär Ich versuch's zu erklären, das ist gar nicht so schwer Du bist so viel mehr als das, was du so über dich weißt. die schwarz oder weiß, Menschen waren schon immer facettenreich Und ich kämpfe dafür, dass es immer so bleibt. What, what are you doing? Ich hab die Pegel gemacht dafür, dass du takilst Das ist so unmännlich, dass dich zusammen nehme keine Frau will so etwas bei dir sehen Wer hat dich gefragt, was du sagst das Ist der was mit mir nicht okay Honey behalte doch kein Problem Du weißt doch ja gar nicht, was dir hier so entgeht Ich schreibe dais mal Rainbow Meine damit nicht skittles Was ich versuch zu vermitteln Gender Expression hat niemals ein Du Dich bricht ergänzen, Entdecke dich neu Make-up verändert und gar nichts, ich zeige dir, wie das so läuft Der Körper kann ehrlich sein, hab nicht sein, doch das spielt echt keine Rolle Wie du dich siehst, ist das, was zählt, wie es auch immer sein sollte Wenn man dir sagt, das muss es sein, du bist so geboren, Aber Verständnis, sie wurden halt anders erzogen. Es liegt in jedem Individuum, dafür zu kämpfen, dass jeder hier reinpasst ich will nicht immer einfach doch schaffen, dass alle gemeinsam. Es ist egal, wie du nicht schlimm bist, auch wenn manche Touristen bleiben. Fucking deal love Fucking deal with it, queer love. Deal with it. This is queer love Liebe Kinder, keine Gänzen, also hier sind die Fakten Es hat viel über dich aus Queere Menschen zu hassen Das Motto sollte immer sein Leben und Leben lassen Das ist kein Trend, ich meine das ernst Lass mich was daraus machen